Damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt, Werde es aber jetzt bei jedem Tagesordnungspunkt wiederholen. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 11, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz zur Modernisierung der Lehrkräftebildung in Hessen, Hessisches Lehrerkräftebildungs-Mobilisierungs-Modernisierungsgesetz. 20-790. Erste Lesung. Wer bringt ein? Der Kollege Degen bringt ein. Bitte schön, Sie haben das Wort mit der Orientierungszeit 7 Minuten 30. Ja, Herr Präsident, ich verstehe das so. Orientierungszeit heißt dann, ich kann auch mehr reden als 37. Ist das richtig? Nein, das ist ein Irrtum. Der maximale Rahmen ist 37. Damit danke ich mich für die Richtigstellung, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lehrerbildung gilt als wesentliches oder gar das wesentliche Instrument zur Umsetzung von Bildungsreformen. Ohne gut aus- und fortgebildete Lehrkräfte, die sich auch gut darauf vorbereitet fühlen, das, was wir ihnen oft mit auf den Weg geben, vorschreiben, das auch umzusetzen, neue Aufgaben, ohne solche gute Aus- und Fortbildung, ist alles andere nichts, meine Damen und Herren. erst gestern in der in der Bildungsdebatte gestern Vormittag darüber geredet, über solche neuen Herausforderungen, über solche neuen Aufgaben, die Lehrkräfte immer wieder stemmen müssen. Ich will nur einmal nennen aus unserer Sicht demokratische Mitbestimmung von Schülern, aber auch von Lehrkräften. Individuelle Förderung inklusive Beschulung mit inklusiven Grundkompetenzen für alle Lehrämter übrigens das beste Beispiel dafür, wie doch antiquiert unser Hessisches Lehrerbildungsgesetz ist. Denn zehn Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention ist nach wie vor nicht sichergestellt, dass inklusive Grundkompetenzen verpflichtend in allen Lehramtsstudiengängen verankert sind. Meine Damen und Herren. Das wollen wir ändern. Genauso veraltet. Genauso veraltet ist übrigens allein die Bezeichnung Lehramt an Förderschulen. Ich höre ja immer wieder, und das ist gut so, inzwischen arbeiten mehr, Lehrkräfte, mehr Förderschullehrkräfte in der Inklusion als an der Förderschule. Also ist dieser Begriff nun wirklich nicht mehr zeitgemäß, und das wollen wir auch ändern. Weitere. Weitere Aufgaben, die es in die Lehrerbildung zu implementieren gilt, sind das Arbeiten in multiprofessionellen Teams. Auch darüber haben wir gestern gesprochen. Wir unterrichten an der Ganztagsschule mit einer neuen Rhythmisierung, Umgang mit Diversität, Integration von Kindern und Jugendlichen aus anderen Ländern Das wird uns in der Zukunft immer wieder beschäftigen, weil wir, ob aus Afghanistan, ob aus England, ob aus Korea. Es werden immer wieder junge Leute in unseren Klassen stehen, an allen Schulformen, die kein Wort Deutsch sprechen. Darauf müssen wir die Lehrkräfte auch vorbereiten. Meine Damen und Herren. Gleiches gilt für die Bildung, für nachhaltige Entwicklung, den Jugendmedienschutz und vieles mehr. All das findet sich im Hessischen Lehrerbildungsgesetz bisher nicht wieder. Das soll sich ändern in allen drei Phasen der Lehrerbildung ändern. Dazu bringen wir heute den Gesetz für ein Hessisches Modernisierungsgesetz ein. Meine Damen und Herren. Die neuen Aufgaben müssen sich entsprechend widerspiegeln. Ich glaube, das wird ein wesentlicher Beitrag auch dafür sein, dass wir künftig weniger Überlastungsanzeigen bekommen werden und vieles, was wir hier uns hier wünschen, die Inklusion z. doch besser vorankommt. Meine Damen und Herren. Eine Novelle des Lehrerbildungsgesetzes war schon in der letzten Wahlperiode angekündigt. Nichts ist bisher passiert. Das ist ein Beispiel für den Stillstand von Schwarz-Grün. Denn wenn man sich nicht einig ist, was man machen will, macht man lieber gar nichts. Meine Damen und Herren. Auch jetzt heißt es schon wieder zumindest habe ich das zwischen den Zeilen gelesen. Was will die SPD da eigentlich? Wir haben doch vor, in der Mitte der Wahlperiode etwas vorzulegen. Meine Damen und Herren, so lange wollen wir nicht mehr warten im Interesse der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, der Lehrkräfte, der künftigen Arbeitgeber. Wir wollen, dass die Lehrerbildung jetzt auf die Herausforderungen der Gegenwart, der Zukunft angepasst wird und bringen eben diesen Gesetzentwurf hier ein. ein. wesentliches Element wird sein eine Änderung beim Studienumfang All das, was wir uns ja alle wünschen, passt nicht in die bisherigen Studiendauern. Deswegen sagen wir zehn Semester für alle. Das ermöglicht eine angemessene Berücksichtigung dieser erweiterten Ziele. Es sorgt dafür, dass die Lehrämter an Grundschulen und Hauptrealschulen aufgewertet werden und es stellt auch klar, dass die Anforderungen zwar unterschiedlich sind, aber nicht unterschiedlich hoch, meine Damen und Herren, und deswegen lässt sich eine unterschiedliche Ausbildungsdauer nicht mehr rechtfertigen und führt in der Konsequenz auch zu A13 für alle am Ende, meine Damen und Herren. Hessen ist zusammen mit Bayern längst Schlusslicht, was die Studiendauer angeht. Hier ist dringend Handlungsbedarf geboten. Ich will auch sagen, wir haben derzeit einen Lehrermangel. Und man könnte jetzt sagen, oh je, mehr Studiendauer Das ist ja eine Gefahr, um das noch zu verschärfen. Meine Damen und Herren. Der Lehrermangel, und Herr Minister möge mich korrigieren, wird gerade die nächsten fünf Jahre besonders massiv sein. Indem wir das jetzt planen und vorbereiten, und bis so eine Reform am Ende sich auswirkt, dauert es sechs bis sieben Jahre. Ich glaube, darauf kann man sich einstellen. Wir haben das ja beim Lehramt an beruflichen Schulen, das längst schon als Zehn-Semester-Studiengang aufgelegt ist, auch geschafft. Und ich glaube, hier kann man Lösungen finden. Durch unterschiedliche Zeitpunkte durch eine Ausweitung von Kapazitäten. Ich glaube, das ist alles machbar. Und gerade die Durchlässigkeit, die wir anstreben, durch einen gestuften Studiengang anstreben, sorgt ja gerade dafür, dass wir jetzt schon die nächsten Jahre, solange der Mangel am größten ist, durch die höhere Durchlässigkeit es schaffen, mehr Menschen, die in Fachstudiengängen sind, die einen Bachelor in Biologie machen, wie auch immer, die reinbringen ins Lehramtsstudium und hier wirklich eine wirksame Maßnahme gegen den Lehrkräftemangel auf den Weg bringen. Meine Damen und Herren. Ich denke, auch die Angst, dass durch solch einen gestuften Studiengang das Land Einfluss verliert, ich glaube, den kann man nehmen durch eine vorgesehene Akkreditierung. Auch durch das HKM kann man sicherstellen, dass das Land weiterhin Einfluss hat. Zudem soll es weiterhin eine Staatsprüfung geben, eben nach dem Vorbereitungsdienst, sodass auch hier weiterhin Mitsprache gegeben ist. Ich glaube wirklich, und das sieht man ja am Beispiel, dass sich hieran acht Jahre lang nichts getan hat. Am Ende können die Unis möglicherweise flexibler auf neue Herausforderungen reagieren, als das doch dann der politische Apparat ist. Zudem wollen wir die Praxisphase flächendeckend implementieren, bisher Praxissemester genannt. Als Praxisphase geben wir den Universitäten mehr Möglichkeiten, das flexibel zu gestalten, in jedem Fall semesterbegleitend. Wir wollen, dass diese Praxisphase mehr am Ende des Studiums ist als am Anfang, um muss von der Eignungsfeststellung zu entkoppeln. Stattdessen sind verpflichtende Module mit personalen Basiskompetenzen, die wir es aus Kassel bereits kennen, vorgesehen, um hier den jungen Leuten, die jungen Leuten frühzeitig dabei zu begleiten, zu überlegen, ob das wirklich auch der richtige Weg für sie ist. Wir wollen den Fächerkanon im Lehramt an Gymnasien erweitern, um Arbeitslehre Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, um hier die Berufsorientierung, die Lebensweltorientierung einerseits zu stärken und andererseits gerade die duale Ausbildung auch zu stärken. Genauso wie das sagte ich künftig Deutsch als zweite Fremdsprache durch immer mehr junge Leute, die hier zu uns kommen, auch dort das am Gymnasium zu verankern. Wir wollen auch den Vorbereitungsdienst modernisieren, weiterhin bei 21 Monaten, Wir wollen aber Kooperationen zwischen Universitäten und in den Studienseminaren ausbauen, zu einer besseren Verzahnung sorgen, mehr Möglichkeiten schaffen für die Studienseminare, diesen Vorbereitungsdienst zu gestalten. Wir sind der Auffassung, dass. Haben wir auch immer wieder aus der Praxis gehört, dass hier zu viele Vorgaben sind und wollen auch die Möglichkeiten des Teilzeitreferendariats erleichtern, weil das Ziel sollte sein, das in 21 Monaten zu machen. Aber ich glaube, am Ende zählt, dass wir gute Lehrkräfte haben und hier auch auf individuelle Lebensumstände, die über familiäre Bedingungen hinausgehen, dem auch gerecht werden. Wir wollen die Fort- und Weiterbildung ausbauen durch mehr Kapazitäten ausbauen. Wir haben zu viele fachfremde Lehrkräfte an unseren Schulen, wir haben zu viele, zu viele ja, Menschen, die nicht qualifiziert sind, die müssen wir qualifizieren und ihnen Perspektiven bieten, damit sie auch hier wirklich Perspektiven im Schuldienst haben. Wir knüpfen all das mit einem Hessenstipendium. Das ist nicht Teil des Gesetzes, aber haben Herr wir das Sie haben den Orientierungsrahmen eingebracht jetzt verlassen. Ich, komme, ich komme zum Schluss, um mir auch Anreize weiterhin zu bieten. Deswegen wollen wir Schluss machen mit dem Lehrkräftemangel und durch dieses Gesetz endlich Lehrerbildung in Hessen modernisieren. Meine Damen und Herren, ich bin gespannt auf Ihre Einschätzungen und freue mich auf die Debatte und die Anhörung. – Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Gegen Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Abg. Elisabeth Kula. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wenn es mich jetzt gerade in den Fingern juckt, mit dem Kultusminister noch über die Gründe, über den Aufstieg der Taliban zu diskutieren, ich glaube, das können wir dann im Kulturpolitischen Ausschuss noch weiterführen, werde ich mich jetzt mit dem sehr zu begrüßenden Gesetzentwurf der SPD-Fraktion beschäftigen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Nichtwiederbesetzung von Lehrerstellen und die Umverteilung solcher Stellen vom Kultusminister mit der sogenannten demografischen Rendite begründet wurden. Ein Phänomen, das damals schon von der Opposition stark angezweifelt wurde, und ein Phänomen, das nie Wirklichkeit geworden ist. Wirklich geworden und vor allem wirklich geblieben sind aber die Probleme, die sich auch schon vor drei oder vier Jahren mehr als deutlich an den Schulen gezeigt haben. Ja, Brandbriefe von Lehrern gab es schon immer, aber in so einer Häufung, in so einem besorgniserregenden Ausmaß wie in den letzten Jahren, das ist schon einzigartig. Wie ein roter Faden zieht sich durch diese Tausenden Hilferufe eines, die Belastung von Lehrerinnen und Lehrern ist so hoch wie nie zuvor. Da muss die Landesregierung endlich handeln. Und woran liegt das, Herr Lords? Ich sage es Ihnen. Völlig selbstverständlich werden ihren Lehrkräften immer weitere Zusatzaufgaben und Herausforderungen aufgebürdet, für die sie weder ausgebildet noch weitergebildet wurden. Und Wegen denen die Lehrerinnen und Lehrer sich sicher nicht für diesen Beruf entschieden haben, Jedenfalls nicht in den Fällen, in denen Verwaltungstätigkeiten fast mehr Know-how in Anspruch nehmen als die pädagogische Arbeit. Und nun kommt noch ein eklatanter Lehrkräftemangel hinzu, der sich in den nächsten Jahren noch verschlimmern wird. Statt demografischer Rendite wird nun händeringend nach jeder und jedem gesucht, der auch nur irgendwie unterrichten kann und darf. Das meine Damen und Herren, ist die Fehlpolitik in der Bildungspolitik von Schwarz-Grün, die wir seit Jahren kritisieren. Und daher begrüßen wir es, dass die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion nun einen Vorstoß zur Modernisierung der Lehrerbildung gewagt haben. Das Hessische Lehrerbildungsgesetz hätte schon in der letzten Legislatur novelliert werden müssen, was aber nicht geschehen ist. Es ist sehr bezeichnend, dass ausgerechnet zwei der größten Probleme der letzten Jahre, also der Lehrermangel und die mehr als besorgniserregende Anzahl an Überlastungsanzeigen, eben nicht angegangen wurden. Daher bin ich sehr erstaunt, dass Herr Schwarz in seiner Pressemitteilung stolz und sensationshaschend verkündet hat, in dieser Legislatur wolle man doch endlich aktiv werden. Nun, bekanntlich geht eine Legislatur fünf Jahre. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht so lange dauert, wie wir, bis Sie das einhalten. Wir werden Sie auf jeden Fall regelmäßig an Ihr Versprechen erinnern, Herr Schwarz. Währenddessen haben die regierungstragenden Fraktionen den Zustand bestenfalls ignoriert. Ihnen schlimmstenfalls aber mit sich ewig wiederholenden Floskeln wie Hessens Schulen geht es so gut wie nie zuvor geleugnet. Lehrerinnen und Lehrer müssen nicht nur entlastet werden, sie müssen von vornherein besser auf die tatsächlichen Aufgaben vorbereitet werden, wie das Herr Degen ja auch gerade schon ausgeführt hat, und zwar nicht nur fachdidaktisch. Denn Schulen sind keine reinen Lernstätten, wie die AfD es gerne hätte. Gerade in Zeiten, in denen die Forderung nach echten Ganztagsschulen immer dringlicher wird, müssen Schulen als ein Ort des gemeinsamen Lebens ausgestaltet werden. Das heißt weitaus mehr als jungen Menschen, den Dreisatz kompetent zu vermitteln. In der Problemanalyse zu diesem Gesetzentwurf ist es angesprochen inklusive Pädagogik, interkulturelle Kompetenzen und der Umgang mit Vielfalt sind keine Selbstverständlichkeiten. Diese Fähigkeiten müssen professionell im Studium erworben werden oder eben weitergebildet werden. Ebenso verhält es sich mit der Digitalisierung. Da ist die traurige Realität, dass es Schulen gibt, die nicht einmal vernünftig ans Netz angebunden sind. Und es ist auch traurige Realität, dass es nach wie vor kein Rahmenkonzept für hessische Lehrkräfte gibt, wie sie sich im Umgang mit den sogenannten neuen Medien, wobei Jugendliche heutzutage mit diesen neuen Medien aufgewachsen sind, überfordert fühlen. Daher müssen die Inhalte der Ausbildung und der Fortbildung überprüft und aktualisiert werden. In diesem Zusammenhang begrüßen wir besonders das Recht auf Fortbildung, das in dem Gesetzentwurf verankert ist, und zwar einer jeden Lehrkraft mit einem entsprechend ausreichenden Etat. Das Prinzip der Multiplikatoren ist sehr schön und gut, aber in der Arbeit mit Menschen im direkten pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen reicht es ganz einfach nicht aus, ständig nur eine Lehrkraft aus dem Kollegium zu einer Fortbildung zu schicken und dann zu erwarten, dass sie den Rest der Schule fortbildet. Das ist ja illusionär. Das funktioniert an der einen oder anderen Stelle, aber nicht als Dauerlösung. Fort- und Weiterbildung sind unersetzbarer Bestandteil des Lehrerberufs. Auch darüber wurde in den letzten Jahren hier schon viel diskutiert. Was wir in einem Entwurf etwas kritischer sehen an dem Entwurf ist die Abschaffung des Staatsexamens. Ich kann die Intention hinter dieser Forderung verstehen. Ich weiß auch, dass es für einige Studierende sehr schwierig ist, sich Leistungen aus den Lehramtsstudiengängen anerkennen zu lassen, wenn sie für sich feststellen, dass der Lehrerberuf nichts für sie ist. Aber ob es für die Aufwertung des Lehramtes und zur besseren Qualifizierung sinnvoll ist, die Staatsexamen zugunsten von Bachelor- und Masterabschlüssen abzuschaffen, muss diskutiert werden. Wir sind in dieser Sache gespannt auf die Anhörung zu diesem Gesetz. Für uns steht aber fest, das Bachelor- Master-System kann nur sinnvoll funktionieren, wenn tatsächlich genügend Masterstudienplätze für alle Bachelorabsolventinnen und Absolventen zur Verfügung gestellt werden und es einen Rechtsanspruch auf einen Masterplatz gibt. Das wäre die Grundvoraussetzung. Viele Studierendenvertretungen wie der FZS fordern das ja auch schon lange. Ob es die Qualität des Studiums verbessert, die Umstellung auf Bachelor und Master, wage ich zu bezweifeln. Den Studienortwechsel jedenfalls hat die Umstellung nicht erleichtert, wie die Praxis an anderen Hochschulen gezeigt hat, die bereits umgestellt haben. Also alles in allem begrüßen wir den Vorschuss der SPD. Die Anhörung wird sicherlich einige noch offene Fragen klären. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Cooler. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Dr. Grobe. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Viele im Plenum wissen, dass die Not in Hessen wie in Deutschland in vielen Bereichen groß ist. Dies betrifft vor allem auch die Bildung. Nichts anderes ist der vorliegende SPD-Gesetzentwurf einzuordnen. Denn es fehlen in Hessen nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung bis zum Jahr 2025 bis zu 35.000 Lehrer. Dieses Problem ist jedoch hausgemacht. Über Jahre hinweg hat die Landesregierung den Lehrbedarf falsch eingeschätzt. Daher trägt die Landesregierung für den Handlungsbedarf zur Neuordnung der Lehrkräftebildung in Hessen die Verantwortung. Die SPD hat bekanntlich die von der Großen Koalition in Berlin seit 2015 vollzogene Politik der offenen Grenzen mitgetragen, welche bisher zur illegalen Migration von Millionen Angehöriger zumeist bildungsferner Schichten, nach Deutschland führte. Hatten sich noch die ersten sogenannten Gastarbeiter vielfach in unser Gesellschaftssystem integriert, klappt dies heute aus kulturellen Gründen kaum mehr. Gründe indes, die viele von Ihnen gerne verschweigen, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, alle Parlamentsparteien mit Ausnahme der AfD tragen diese für unsere Kultur verhängnisvolle Politik mit. Und das wissen Sie sehr genau. Gerade die schulpflichtigen Migrantenkinder sind es vor allem, welche nun diesen Handlungsdruck erzeugen, der mit der SPD-Gesetzesnovelle reguliert werden soll, welche damit jedoch mitnichten geleistet wird. Der Grund ist einfach. Der Gesetzentwurf sieht die einheitliche Studiendauer für alle Lehrämter der allgemeinbildenden Schulen vor. Nicht etwa die Homogenisierung der ohnehin von vielen Studenten überschrittenen Regelstudienzeiten ist aber relevant, sondern einzig die Studieninhalte. Weiter geht es der SPD besonders um Lehrinhalte zum inklusiven Unterricht sowie zur Integration von Migrantenkindern. Dabei wird ohne äußere Not weiter die Axt an das bewährte Förderschulsystem angelegt. Dabei wissen viele unter Ihnen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention derartige Maßnahmen keineswegs notwendig impliziert. Was dies für unsere Schulen und Lehrkräfte bedeutet, müssten Sie, die im Plenum vertretenen Lehrer, genau wissen. Wir müssen damit rechnen, dass es immer mehr problematische Schüler geben wird. Aber anstatt, dass Sie erwägen, diese Kinder den Förderschulen zuzuweisen, wollen Sie diese abschaffen. Damit erweisen Sie unseren Lehrern und den bildungshungrigen und leistungsstarken Schülern einen Bärendienst. Denn der hierdurch verursachte Mehrbedarf an erzieherischen und didaktischen Maßnahmen bürdet den Lehrkräften zeitintensive Zusatzarbeit auf, die diese von ihrer Kernaufgabe, hochwertigen Fachunterricht zu erteilen, weiter abbringt. Den bereits beobachtbaren Effekt einer Absenkung des Lernerfolges unserer Schüler haben da allein die Vertreter der in die Jahre gekommenen alten Parteien zu verantworten. Die PISA-Ergebnisse und das Abschneiden Hessens beim Bildungsmonitor sprechen eine eindeutige Sprache. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die SPD fordert eine höhere Vergütung für Grund-, Haupt- und Realschullehrer. Dies ist aufgrund der Umstände, unter denen gerade die Lehrkräfte dieser Schularten ihren Dienst verrichten, im Grundsatz zu begrüßen. Einen weitaus größeren Dienst könnte die Politik Ihnen jedoch erweisen, wenn sie an der Verbesserung der Rahmenbedingungen ihres schulischen Alltags arbeitete was jedoch von der Landesregierung nicht zu erwarten ist. Tausende Lehrer unterrichten in Hessen in Fächern und Schularten, obwohl sie die hierfür erforderliche Lehramtsbefähigung nicht besitzen. Dies zeigt, dass diese und frühere Landesregierungen offenbar ein sehr geringes Interesse daran hatten und haben, einen qualitativ hochwertigen Lehrkörper für unsere hessischen Schüler aufzubauen. Gehen wir weiter im Forderungskatalog der SPD. Danach können Gymnasiallehrer optional für die Fächer Deutsch als Zweit- und Fremdsprache sowie Arbeitslehrer ausgebildet werden. Ich frage Sie, wozu lassen Sie überhaupt noch verschiedene Schularten zu, wenn Sie offenbar planen, deren Inhalte praktisch zu homogenisieren? Aus Ihrer Sicht ist es jedoch durchaus konsequent, vorbereitende Maßnahmen für Sie zu erwarten, eher praktisch begabte sowie die deutsche Sprache unzureichend beherrschende gymnasiale Schülerschaft der Zukunft zu treffen. Ferner geht es nicht um ein Recht auf Fortbildung der Lehrkräfte, sondern es muss die Verpflichtung zur Fortbildung geben. Durch die geplante Abschaffung des Staatsexamens will die SPD die Lehrerbildung nivellieren. Anders ist die Forderung nach einem Lehramtsstudiengang mit Bachelor- bzw. Masterabschluss kaum zu verstehen. Es geht um weitere Gleichmacherei. Damit wird unsere traditionsreiche Bildungsnation ein Stück weiter zu Grabe getragen. Die erwähnte Maßnahme wird damit begründet, dass hierdurch der Einstieg für Quereinsteiger in das Lehramtsstudium erleichtert werde. Zugleich soll das Referendariat, das mit einem staatlichen Abschluss im zweiten Staatsexamen endet, erhalten bleiben, jedoch versehen mit der wirklichkeitsfernen Option, dieses in Teilzeit absolvieren zu können. Derartige asymmetrische Konstruktionen zeigen, dass die Dinge von Ihnen nicht konsequent zu Ende gedacht und gebracht werden. Anstatt jedoch mit untauglichen Mitteln aus angehenden Naturwissenschaftlern Lehrer machen zu wollen, sollten Sie lieber die Lehramtsstudiengänge und die späteren Arbeitsplätze für unsere Lehrkräfte so ausgestalten, dass diese von vielen Jugendlichen als attraktiv angesehen und später auch belegt werden. Dies ist jedoch aus den genannten Gründen seit Jahren nicht der Fall und wird nach vernünftiger Erwartung auch nach der etwaigen Verabschiedung Ihres Gesetzentwurfs nicht eintreten. Der Presse war zu entnehmen, dass Lehramtsstudenten mittels eines Hessenstipendiums in Mangelfächern mit 500 € pro Monat gefördert werden sollen. Ich prognostiziere Ihnen hiermit, dass dies ein weiterer untauglicher Versuch ist, mittels eines Ad einer Ad-Hoc-Maßnahme in Form eines dürftigen Förderbetrages geeignete Lehrerpersönlichkeiten für unsere Schulen gewinnen zu können. Lassen Sie mich zusammenfassen. Ihre Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes setzt falsche Schwerpunkte und liefert untaugliche Lösungen für die hausgemachten Probleme der hessischen Lehrerausbildung. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. – Für die Fraktion der Freien Demokraten ist der nächste Redner der Kollege Promny. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Lehrerberuf zählt mit Sicherheit zu den herausforderndsten und aber auch verantwortungsvollsten Berufen. Denn es geht um nicht weniger als um die Zukunft unserer Kinder. Ziel muss es sein, für alle die beste Bildung zu verwirklichen. Und deshalb müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir ausreichend qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, die dann in unseren Schulen unterrichten. Deshalb muss die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer gesellschaftliche, mediale, aber auch politische Anerkennung erfahren. Darüber hinaus müssen vor allem die Arbeitsbedingungen stimmen. Dazu gehört, dass neben einer angemessenen Besoldung ausreichend Lehrkräfte vorhanden sind, dass die Aus- und Weiterbildung auf exzellentem Niveau erfolgt und dass die Lehrkräfte Unterstützung in ihrer Arbeit erfahren. Es muss gelingen, die Besten dafür zu gewinnen die dann engagiert und motiviert diesen Beruf ausüben, aber oftmals auch Berufung, deren Berufung ist. Aber auch hier wird der Fachkräftemangel deutlich, und daher wird es notwendig sein, Menschen zu motivieren, die ein Lehramtsstudium absolvieren wollen. Aus diesem Grund ist es ein weiteres Versäumnis dieser Landesregierung, dass die Reform der Lehrerbildung in den vergangenen Jahren nicht angegangen wurde. Auch hier gab es nur Absichtsbekundungen, aber nichts Konkretes. Im Koalitionsvertrag wurde angekündigt, dass bis Mitte der Legislaturperiode eine Novelle des Lehrerausbildungsgesetzes vorgelegt werden soll. Aber wir können ja nicht warten, bis die Koalition endlich einmal ihre internen Differenzen, bei dem Thema Lehrerausbildung beilegt. Dies geht nämlich zulasten der Schülerinnen, es geht zu der Studierenden, das geht zu schlussendlich der Bildung in diesem Land. Denn es ist auch mehr als notwendig, dass die neuen Herausforderungen in das Studium und in den Vorbereitungsdienst integriert werden. Daher begrüßen wir Freie Demokraten dass diese Fortführung der Reform der Lehrerausbildung nun endlich einmal angestoßen wurde. Aber wieder bedurfte es der Opposition, weil die Landesregierung die Themen Lehreraus- und Weiterbildung selbst nicht aktiv angehen wollte. Wir Freien Demokraten werden uns aktiv und vor allem konstruktiv an der Debatte beteiligen und ergebnisoffen in die Anhörung gehen weil es unser Ziel ist, eine optimale und vor allem auch zukunftsfähige Ausbildung zu realisieren. Wir sind der Überzeugung, dass angehende Lehrkräfte qualifizierte Fachleute und exzellente Praktiker sein müssen. Und deshalb fordern wir, dass die bildungsgangbezogene Ausbildung an die veränderte Lebenswirklichkeit und die neuen Herausforderungen angepasst wird. Ziel muss sein, eine optimale und vor allem auch zukunftsfähige Ausbildung zu realisieren. Und folgerichtig ist deshalb, endlich das Praxissemester noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Denn die Universitäten bestätigen auch unsere Kritik, wonach dieses zu einem viel zu frühen Zeitpunkt absolviert würde. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum die Ergebnisse der Zwischenevaluation nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Und dass Sie selbst nicht mehr daran glauben, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, belegt auch der Koalitionsvertrag. denn Dort heißt es, ich zitiere, mit der Novelle wollen wir auch die Praxisorientierung im Studium weiter stärken. Dazu wollen wir unter anderem eine frühe Praxisphase zu Beginn und eine längere Praxisphase im späteren Verlauf verankern. Studierenden sollen auch schon in der ersten Hälfte des Studiums eigene Unterrichtsversuche ermöglicht werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluation wollen wir das Praxissemester in den Regelbetrieb überführen. Nur damit kein falscher Eindruck entsteht, auch wir sprechen uns prinzipiell dafür aus, die Praxisanteile im Studium zu erhöhen, um eine stetige Verbindung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten. Wir unterstützen auch die Hochschulen in ihren Bemühungen, durch frühzeitige Beratung und intensive Begleitung die Studierenden zur kritischen Selbstreflexion zu befähigen, inwieweit eine Tätigkeit als Lehrkraft für sie sinnvoll ist oder ob ein anderer beruflicher Werdegang eingeschlagen werden sollte. Dies sollte bei der Reform der Lehrerausbildung Berücksichtigung finden. Ebenso müssen die Möglichkeiten des Quereinstiegs einbezogen werden und die dritte Phase der Lehrerbildung in ein Gesamtkonzept integriert werden. Denn Sie können gerade mit Blick auf das lebenslange Lernen nicht die Lehrerbildung häppchenweise angehen. Im Gegenteil, auch hier benötigen Sie den entsprechenden Gestaltungswillen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Promny. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen ist der Abgeordnete Daniel May. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Koalitionsfraktionen aus CDU und GRÜNEN haben im letzten Herbst einen Koalitionsvertrag erarbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, indem wir klargemacht haben, dass wir die Modernisierung des Lehrerbildungsgesetzes als prioritäres Gesetzesvorhaben im Schulbereich in dieser Legislaturperiode vorhaben. und Dabei die Bereiche Ganztag, Digitalisierung, Inklusion oder auch Multiprofessionalität und die Verzahnung von Studienseminaren mit Universitäten und anderen Orten der Lehrerbildung vorantreiben wollen. So. Das war im letzten Herbst und jetzt im Sommer kommt die SPD mit einem Gesetzesantrag um die Ecke. Also, lieber Herr Promny, lieber Herr Degen, wer da wen zu irgendwas getrieben hat, die Art der Geschichte, die Sie vorgestellt haben, scheint mir da einen gewissen logischen Bruch zu haben. Da sollten Sie noch einmal nacharbeiten. Ich glaube, dass das so nicht passt. Aber getreu dem Motto. Die Kopie adelt das Original, sind wir Ihnen auch gar nicht böse darum, dass Sie Ideen von uns aufgreifen. Damit gehen wir hochwillkommen um. Anders sieht es bei ein paar anderen Vorschlägen Ihres Gesetzentwurfs aus, den wir so erst einmal nicht nachvollziehen können. Erster Punkt ist die Änderung der Studienstruktur von Bachelor zu Master. Da würde ich einmal sagen, für sich genommen ist das kein Qualitätsmerkmal. Das sieht man auch daran, dass wir beides schon in Hessen haben. Der berufliche Bereich ist mit einer universitären Prüfung versehen, während die anderen Lehrämter mit einem Staatsexamen versehen sind. Also erst einmal kein Qualitätsmerkmal. Und wenn man das ändern möchte bei den Lehrämtern, ändern möchte, muss man, glaube ich, gute Argumente auf seiner Seite haben, vor allen Dingen, wenn man sich die Erfahrungen aus anderen Bundesländern nimmt, die nicht so positiv sind. Und wenn Sie dann argumentieren, ja, durch die gestuften Lehramtsstudiengänge. Dadurch würden wir Polyvalenz, also Anschlussfähigkeit, erreichen. Dann schauen Sie sich einmal an, wie die Erfahrungen in anderen Ländern sind. Die sind nicht gar nicht so gut. Mit den meisten Bachelorabschlüssen -Äh, äh, Bachelor dort kann man gar nicht ohne Weiteres irgendetwas anderes im Master erwerben. Von daher ist da die Situation gar nicht so viel anders wie bei uns, zumal Sie auch einmal darüber nachdenken können, was hindert denn eigentlich die Universitäten daran jetzt schon Bachelorstudiengänge äh, anzubieten, nämlich gar nichts. Der Punkt ist, es gibt ein viel wichtigeres Instrument dafür, nämlich die Lissabon-Konvention, die die cdu grünen koalition schon in der letzten Wahlperiode ins Hochschulgesetz eingeführt hat. Damit ist die Beweislast umgekehrt. Die Hochschulen müssten nachweisen, dass erzielte Leistungsnachweise von Studierenden nicht anerkannt wurden, wenn sie den Studiengang wechseln möchten. Das haben wir eingeführt. Das bringt den Studierenden richtig etwas, während die Reform, die Sie vorschlagen, doch eher zweifelhaft ist, ob sie etwas nützt. Insgesamt halte ich es für wichtig, dass wir das Thema Polyvalenz auf jeden Fall weiter voranbringen. Ich glaube, dass es wichtig ist für diejenigen, die feststellen oder feststellen können, dass sie vielleicht doch kein Lehr am Studium machen wollen, dass sie eine Alternative haben können. Ich glaube, dass es dafür wichtig ist, dass wir frühe Praxiserfahrung haben, aber dass wir auch das Praxissemester weiterentwickeln sollen. Deswegen haben wir das verabredet, was der Kollege Promny dankenswerterweise schon vorgestellt hat, was CDU und GRÜNE vorhaben. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil wir damit erstens eine Möglichkeit bieten, Praxiserfahrung zu machen, zu erfahren, ist das mit dem Lehrerberuf das Richtige für mich und dann noch einmal einen Moment der Professionalisierung haben, das heißt, wo man dann tatsächlich Theorie und Praxis miteinander verknüpfen kann. Aber daneben wir die Evaluation sehr ernst. Wir glauben, dass die wissenschaftliche Evaluation des Praxissemesters sehr wichtig ist. Wer jetzt sagt, das interessiert uns alles nicht, was die Wissenschaft herausfindet, entwertet die Arbeit der Forscherinnen und Forscher. Das müssen Sie sich dann vorhalten lassen, dass Sie an dieser Stelle die Arbeit dieser Wissenschaftler entwerten, weil Sie nicht auf das Zwischenergebnis warten können, welches im Übrigen für Ende dieses Jahres vorgesehen ist. Ich komme zum Schluss. Wir wollen die Lehrerbildung modernisieren. Wir werden dafür die neuen Inhalte verankern. Wir werden den Praxisbezug stärken und eben auch Ausstiegsmöglichkeiten schaffen für diejenigen, die dort vielleicht eine andere berufliche Orientierung wollen. Wir werden auch im Bereich der zweiten und dritten Phase Modernisierung vornehmen. Das werden wir alles bei Zeiten tun. Wir freuen uns aber auch auf die Auswertung und Beratung des Gesetzentwurfs der SPD. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön, Herr May. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Armin Schwarz. Oh, verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Kollegen, ich will den Hinweis unseres Präsidenten aufgreifen und die Redezeit nicht ganz ausnutzen. Kollege May hat schon einige wesentliche Punkte genannt, aber eins vorneweg. Ich bin froh, dass die SPD jetzt auch die Bedeutung der Lehrerbildung erkannt hat. Ich bin froh, dass die SPD unseren Koalitionsvertrag gelesen hat. Ich bin froh darüber, dass Sie sich mit der Sache jetzt beschäftigen. Weniger glücklich bin ich darüber, wie Sie die, Inhalte, die guten Inhalte unseres Koalitionsvertrags verstanden haben und was Sie vorhaben. Deswegen will ich Ihnen zurufen: Lehrerbildung in der ersten Phase universitär, in der zweiten Phase an den Studienseminaren und in den Schulen, dritte Phase die fort möglicherweise auch Weiterbildung bedarf eines Ansatzes aus einem Guss. Deswegen, was wir ankündigen, werden wir auch umsetzen. Das heißt im Klartext, Wir wollen gerne dann auch das, was wir angestoßen haben, evaluiert, nämlich das Praxissemester. Insofern wollen wir mit der Vernetzung aller beteiligten Institutionen und unter Erkenntnis dessen, was die Wissenschaftler beim Praxissemester uns dann berichten, ein Lehrerbildungsgesetz für alle drei Phasen auf den Weg bringen. Was wir allerdings nicht wollen, ist, dass das erste Staatsexamen ersetzt wird durch Bachelor und Master ersetzt. Ich will es ja nur sagen. Sie räumen das dann gerade einmal weg. Sie sagen, wir müssen die Herausforderungen auf dem Lehrermarkt ernst nehmen. Jawohl, das ist eine Herausforderung an Grundschulen und an Förderschulen insbesondere. Nur Sie haben den falschen Ansatz. Jetzt wollen Sie die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer noch länger studieren lassen. Das ist für mich nicht so richtig klar, wie man dann schneller die Damen und Herren an die Grundschule bringt. Also, wir wollen auch keine Verlängerung automatisch für die Grundschulen, losgelöst von der Fragestellung, dass Sie damit natürlich insinuieren, das ist im Kern eine Gehaltsdebatte und eine Tarifdebatte über die Hintertür. Sie wissen das sehr genau, was Sie damit für eine Kettenreaktion auslösen, und dass Sie dann beim zweiten Staatsexamen das Ganze umetikettieren und sagen, jetzt machen wir mal daraus eine Staatsprüfung, ist auch schön. Ich will nur darauf hinweisen, unsere Nationalmannschaft der Kollege Degen hat eine Zwischenfrage. Ja wieder der Kollege Degen, Degen und Kollege hat Schwarz? Schwarz das ist ja ein sehr kameradschaftlicher Umgang. Bitte schön, Herr Kollege Degen. Vielen Dank für die Möglichkeit, Herr Kollege Schwarz. Wenn Sie jetzt schon ausschließen, dass, äh, Sie, dass, dass das Lehramt in Grundschulen verlängert werden könnte, bedeutet das, dass dann der Passus in Ihrem Koalitionsvertrag, in dem Sie sagen, Sie wollen das prüfen, nur FARS ist? Nein. Wir prüfen und FARS ist eine Prüfung die. Also wir, wir nehmen, wir nehmen im Übrigen, damit es auch das klar ist, wir nehmen auch gerne die Hinweise aus der Anhörung die wir ja, nehme ich mal an, nachher beschließen werden, sehr ernst. dann werden wir intensiv in der Koalition beraten, wie wir damit umgehen. Ich will ja nur die Folgewirkung dessen beschreiben, was Sie hier auf den Tisch des Hauses. Und ganz nüchtern und sachlich mit. Um. Jawohl. Und deswegen will ich dann doch mal darauf hinweisen, wenn man jetzt das zweite Staatsexamen als Staatsprüfung umdekidiert, muss es nicht zwangsläufig dann alles noch besser und noch schöner werden. Die Nationalmannschaft ist irgendwann einmal als das Team bezeichnet worden. Wer Tor haben Sie deswegen trotzdem nicht geschossen. Ich will es nur einmal gesagt haben. Der vielleicht letzte Hinweis, und dann komme ich auch, Herr Präsident, wirklich zum Ende. Sie schlagen vor, bei den Mangelfächern anzugehen. Dann machen wir ein hessen -Stipendium. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist ein Fragezeichen. ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich zum Erfolg führt, denn ich bin immer noch der Überzeugung, dass die jungen Leute das studieren sollten, was ihren Talenten und ihrem Interesse entspricht. Also, ein Fach zu erkaufen, sozusagen, habe ich zunächst einmal Fragezeichen und auch gewisse Schwierigkeiten. Ich freue mich jedenfalls auf eine Anhörung. Ich freue mich auf eine muntere Debatte, die dann sicherlich in zweiter und dritter Lesung erfolgt, und bin mir sicher, dass mit dem, was wir dann beschließen werden, Mitte der Legislaturperiode eine, gute, eine sehr gute Lösung für die veränderte Situation im Berufsbild der Lehrer sich ergibt. Ja, es gibt Änderungen, heterogene Klassen, Ganztag, Inklusion, Digitalisierung, all das gilt es dort mit zu berücksichtigen. Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und bis gleich im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Ich gehe davon aus, ja, wohl, dass die Landesregierung spricht, und zwar in Person des Kultusministers Prof. Lorz. Bei Ihnen darf ich natürlich gar nichts zur Redezeit sagen. Nur der Hinweis, dass zwischen Fraktionen ja eigentlich nur 37 vereinbart sind, die man auch unterschreiten kann. Ja, ich habe es schon verstanden, Herr Präsident. Vielen Dank für den Hinweis. Aber wenn alle Fraktionen dazu reden, dann möchte die Landesregierung doch auch noch ein kurzes Statement dazu abgeben. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zur Abwechslung mal mit etwas konsensualem beginnen. Ich glaube, und so habe ich es auch der Debatte entnommen, wir sind uns alle darüber einig, dass in dieser Legislaturperiode eine Reform der Lehrkräfteausbildung zwingend nötig ist. Genau deswegen haben sich auch die beiden Koalitionspartner CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN in ihrem Koalitionsvertrag auf eine solche Novelle des Lehrerbildungsgesetzes verständigt und außerdem festgelegt, dass das noch in der ersten Hälfte der Legislatur in den Landtag eingebracht werden soll. Es ist klar, Kollege Degen, dass die Opposition das gelesen hat, das finden wir auch gut. Und daher ist es natürlich auch verständlich, dass die SPD-Fraktion versucht, dem zumindest im Zeitablauf zuvorzukommen, damit sie dann wieder Igel in dem bekannten Märchen aus der Furche springen kann und rufen kann Ich bin schon da. Aber, meine Damen und Herren, wir sind keine Hasen, die sich davon ins Boxhorn jagen ließen. Wie in unserem aktuellen Koalitionsvertrag nachzulesen ist, sollen in der Novelle des Lehrerbildungsgesetzes die bekannten und auch von Ihnen und eben von Kollegen Schwarz angesprochenen prioritären Themen ebenso geregelt werden wie die Dauer der Lehramtsstudiengänge. Hier gibt es gerade thematisch einiges, worüber wir im Ergebnis nicht streiten müssen. Was wir allerdings aus guten Gründen ablehnen, und das ist auch schon von den beiden Vorrednern gesagt worden, ist ein Kernelement Ihres Vorschlags, nämlich die Aufgabe des Staatsexamensstudiengangs zugunsten einer gestuften Studienstruktur in Bachelor und Master Form. Das möchte ich dann doch auch noch einmal kurz begründen, denn ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form zu einem Attraktivitäts oder Qualitätsgewinn führen würde. Was die Attraktivität angeht, so sehen wir allein schon an der Tatsache, wie gut die Erweiterungen unserer Studienplatzkapazitäten in den letzten Jahren angenommen werden, dass hier kein wirkliches Problem besteht, deswegen können wir auch mit den Universitäten aktuell über eine weitere Ausweitung der Studienmöglichkeiten verhandeln. Das hat aber auch eigentlich mit den Inhalten von Lehrerbildung nichts zu tun. Deswegen hatten übrigens auch die Reden, die die Linkspartei und vor allem die AfD hier gehalten haben, also eigentlich mit dem Regelungsgegenstand eines Lehrerbildungsgesetzes mehr oder weniger überhaupt nichts zu tun. Aber das können Sie vielleicht noch nacharbeiten. Dafür haben wir noch ein geregeltes Verfahren. Was allerdings die Qualität anbetrifft, und das ist der entscheidende Punkt, den ich hier noch einmal vortragen möchte, die Qualität können wir einfach über den Staatsexamensstudiengang besser sichern. das sehen übrigens inzwischen auch die Studierenden so. Genau heute, vor einer Woche, konnte man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachlesen einen Verweis auf eine Studie aus Mecklenburg-Vorpommern, Abschlussbericht Studienerfolg und Misserfolg im Lehramtsstudium, datiert 30.06.2018. Da wurden die Studienabbrecher und Studienwechsler im Lehramtsstudium nach ihren Gründen befragt. Und was waren dort die immer wiederkehrenden Antwortmuster? Mangelnde Berufs- und Studienvergewisserung vor der Aufnahme des Studiums, zu wenig Bezug des Studiums zum späteren Beruf und vor allem, ich zitiere, die Komplexität sowie die Enge und Strenge der nicht zuletzt mit den Bologna-Reformen eingeführten Studienorganisationen. Das, meine Damen und Herren, kommt wie gesagt, aus einer wissenschaftlichen Studie. Die Frankfurter Allgemeine zitierte darüber hinaus noch einen Vorstand des Grundschulverbands in Baden-Württemberg, wo das Phänomen an den pädagogischen Hochschulen ähnlich gehäuft auftritt und die Studierenden ebenfalls über eine zu starke Verschulung des Studiums und mangelnde Praxisnähe klagen. Meine Damen und Herren, die Lösung liegt daher nicht in einer Veränderung der bewährten Studienstruktur. Vielmehr ist die entscheidende Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, die Frage der Praxisanteile. Das aber, und darauf haben die beiden Kollegen schon hingewiesen, macht keinen Sinn, solange der Probebetrieb unseres Praxissemesters nicht abschließend ausgewertet ist. Deswegen kommt der Gesetzentwurf der SPD in dem entscheidenden Punkt schlicht zu früh. Und nun habe ich mir eigentlich noch eine ganze Reihe weiterer Zweifelsfragen aufgeschrieben, aber ich spüre schon den heißen Atem des Präsidenten im Nacken. Ich höre auch den Applaus. Ja, ja, das ist, also nehme ich das mit den Orientierungspunkten ernst. Also, wir haben noch viele Zweifelsfragen, wir haben auch viele Punkte, wo wir potenziell Einigkeit darin sehen, dass sie in ein solches Gesetz hineingehören. Ich freue mich auch auf die Anhörung, lassen Sie uns abwarten, was sie an weiteren Erkenntnissen bringen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister, das war schon zeitlich sehr positiv. Ich bedanke mich sehr dafür. Das ist ein guter Beitrag der Regierung zur Beschleunigung der Dinge hier im Parlament. Oh je, da geht man Stuhl runter. So, Damit sind wir, Herr Kollege Rudolph, am Ende der Beratungen der ersten Lesung angelangt. und Wir überweisen das Gesetz, wenn ich das recht sehe, zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den KPA. So machen wir es.